Matko, schön, dass du wieder da bist. Wie ist es? Wie sind die ersten Stunden wieder zurück in der alten Heimat, sage ich mal? Ja, danke. Ja, sehr gut. Bin sehr zufrieden. Freue mich sehr und ja, freue mich um alte Kollegen, um neue Kollegen und äh, ganze Stadt, alle Einfahrt und Fans, fantastische Fans und äh, wie gesagt, bin sehr zufrieden. Das ist was habe ich äh, gewollt und. Äh, Jetzt äh, arbeiten und weiter. Der verlorene Sohn ist quasi äh, wieder zurück. Wie war das Hallo, das erste Hallo in der Kabine mit den Leuten, die du noch kanntest? Ja, war so ein gutes Gefühl, dass ich noch nicht weg war. Also ganz super, einfach super. Ich freue mich sehr alte und wie gesagt um neue Kollegen. Und ja, jetzt bin ich nur konzentriert, dass ich mich gut vorbereite, das ist sehr wichtig. Und dann natürlich weiter zum Spielen und so weiter du hast immer wieder betont, wie sehr dir die Zeit in Dresden gefallen hat. Was hat denn die, den Ausschlag gegeben, warum du dich jetzt für Dresden entschieden hast? Dein Vertrag ist ja abgelaufen in Bochum. Warum Dresden? Waren ja auch andere Vereine an dir dran. Ja, habe ich schon andere Möglichkeit auch gehabt, aber ich habe immer gesagt, wenn ich muss in der zweiten Liga in Deutschland bleiben, ist absolut äh, ähm, in erster Linie Dynamo und äh, ähm, von allen, Möglichkeiten war diese die beste. Und dann ich kenne sehr gut Ambiente, ähm, große Spiel war auch äh, von meiner Entscheidung war auch sehr wichtig. Äh, diese Atmosphäre, diese Fans, dieses Stadion, äh, meine alten Kollegen, neue Kollegen, ich kenne alle, alle kennen mich und äh, für mich war ganz einfach zu entscheiden, dass ich äh, kommt zurück nach nach Dynamo. Wie war denn das Feedback als seit circa zehn Tagen steht es jetzt definitiv fest, dass du hier wieder zurückkommst. Wir waren das Feedbacks der Fans und ja der Teamkollegen. Ja sehr gut. Ich habe viele SMS bekommen und das war auch für mich ein super Gefühl. Einfach hat alles sehr gut gepasst. Hat Sportdirektor einen sehr gutes Job gemacht und ein Gespräch mit dem Trainer war auch sehr sehr wichtig für mich und ja. Ich bin einfach mit, mit alles, was äh, haben wir gesprochen haben zufrieden. Und äh, deswegen auch bin ich da. Und äh, ja, jetzt freue mich auch äh, auf Job und auch Vorbereitung und dann äh, natürlich auf das äh, erste Spiel und so weiter. Du hast jetzt nur rund drei Wochen äh, Zeit bis zum Saisonstart, weil du ein bisschen länger Urlaub hattest aufgrund der äh, WM-Qualifikation. Wie würdest du deinen eigenen Fitnesszustand beschreiben? Ja, natürlich äh, habe ich diese zweieinhalb Wochen äh, genutzt, äh, äh, erholen mich, äh, weil das ist auch sehr wichtig für einen Spieler. In den letzten Tagen habe ich äh, ein kleines Programm gemacht, über was habe ich mit äh, Trainer gesprochen. Äh, natürlich äh, bin ich nicht 100% in diesem Moment, aber ich denke, dass keiner ist. Und äh, ja, jetzt konzentriere ich konzentrier mich. Ich, wir haben noch genug Zeit bis zum ersten Spiel und ich will diese Zeit nutzen, dass ich komm in, äh, in Top-Fit-Form komme. Dann äh, ja, dann äh, so machen wie wie einmal schon hier und äh, noch besser. Es gibt zwei Sachen, die Dynamo in der letzten Saison abgingen, die nicht so gut liefen. Das war, eine war das Tore schießen, das andere war das Elfmeterschießen. Äh, beide Dinge beherrschst du wunderbar. Also äh, da kann sich Dynamo drauf verlassen. Ja, ich mache das äh, meine Beste. Aber ich habe immer gesagt, Mannschaft. Mannschaft liegt auf, äh, auf erster Platz und äh, eine Spieler oder zwei oder drei Spieler kann nichts machen ohne, ohne Mannschaft. Und das ist äh, sehr wichtig. So muss es immer sein. Und äh, ja, ich hoffe, dass ich kann äh, mit meinen Qualität und mit meiner Wille, dass ich kann, dieser Mannschaft helfen kann. Das ist Ziel für alle, aber das Wichtigste ist immer die Mannschaft und ja, ich hoffe, dass wir gemeinsam können, besser machen können wie letztes Jahr. Und der Spielplan will es. Am 29. Juli geht es schon nach Bochum. Ja, bis 29. Juli ist schon viel Zeit. Dazwischen sind viele, viele Vorbereitungsspiele und auch ein sehr wichtiges Spiel zu Hause gegen Köln. Und ja, wir machen so, dass wir uns vorbereiten wie vor jedem Spiel. Und ich hoffe, dass wir gegen Köln und danach auch gegen Bochum sind 100% vorbereitet. Und danach kann wir auch ein gutes Spiel zeigen. Dann sage ich es einfach mit deinen Worten. Mach noch einmal, Sladko. Danke. Dankeschön.